Ja, freut mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Ich bin hier gerade am scouten. In einem Wald, den ich nicht kenne. Ich habe hier auf Google Maps einen Teich gesehen. Das sieht ziemlich wüste aus, ziemlich bewirtschafteter Wald hier. Das Wetter heute ist nicht so toll, hat ungefähr 2 Grad. Deswegen habe ich die Mitte auf, wegen meine Haare damit die Haare nicht zu feucht werden. schauen ja, wir mal, was es da so gibt. Aber manche Bäume sind ein bisschen älter, manche ganz jung. Wir haben wir wieder welche markiert. Das sind menschliche Rohre. Da kommen wir. Das sind Da Vorne sind Hirsche. Guck oh mal auf Google Maps, wo das war. Da vorne. so aussieht, ist das der Teich, den ich auf Google aufgesehen gesehen habe. Ist abgesperrt. Äh, man könnte da zwar reingehen, aber ich möchte nicht mit den Hunden rein, weil ich glaube, dass das äh, Brutkästen für Enten sind. Zumindest sieht von der Weite danach aus. Reingehen möchte ich nicht stillen. Da sind gerade vorher ein paar Enten herumgerannt. Dann werden wir einfach mal so schauen und schauen, wo ich dann meinen Kaffee machen kann. Hm. Schauen wir mal weiter. Okay, da ist eine Anfütterstelle. Da hinten sind wieder, da ist ziemlich viel wild. Ruby da bleiben. Okay, ich glaube das mit Kaffee machen hier schaut schlecht aus. Aber ich möchte auf keinen Fall eigentlich die Tiere hier allzu sehr stören. Lustiges Wäldchen hier. Wobei, sehen mag ich auch was. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir diese Richtung retour. Da war aber ein Zaun. Die Frage ist, ob wir da vorbeikommen. Die waren außerhalb vom Zaun hier. Das ist alles aufgewühlt. Ja, auch wenn ich das Ziel nicht geschafft habe, den Teich da zu finden, also gefunden habe ich ihn eigentlich, aber reingegangen bin ich halt nicht, muss trotzdem ein Kaffee sein. So. Das ist das Leihwand am Titan, das kannst du gleich angreifen. ich freue mich schon den ganzen Tag drauf. Prost Carlos und Walter und an all meine Abonnenten natürlich auch. Ah, hm. Herrlich. Mal da mal ich ein bisschen herrichten fürs Zurückgehen. waren da ein paar Geräusche. Doch jetzt ist doch gar nichts. Er fängt man schon zum Zittern. Genüsslich noch einen Kaffee austrinken und dann werden wir nach Hause gehen. Pupke. Ist schon kalt. bleiben ja, da wurde gerade was erschossen Kaffee haben wir trunken? gehen wir okay, ich dürfte gar nicht so weit von einem Weg gekämpft haben. Schauen wir mal. Ich denke jetzt Richtung Heinrichs. Ja, das war's dann wieder heute. Ich hoffe, es hat dir trotzdem gefallen, auch wenn wir jetzt da nicht auf den Teich da, den Kaffee getrunken haben. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Fußbeka.